Ich habe hier in Excel eine Karte, in der alle aktuellen Erdbeben verzeichnet sind. Wir haben hier gerade 52 und ich kann mir auch die Erdbeben hier ganz genau anzeigen lassen mit den Koordinaten, mit der Magnitude, dem Datum und dann auch hier in der Karte. Diese Daten kann ich aktualisieren und man sieht schon, hier sind wieder welche dazugekommen und das kann ich mir dann hier auch angucken. So, ich bin hier auf einer Seite einer OS-Behörde, die hier geologische Daten bereitstellt. Und hier bin ich hier schon richtig bei den Erdbeben. Hier haben wir die aktuellsten, latest earthquakes. Und dann bekomme ich hier schon also die letzten die angezeigt mit einer Karte auch. Aber wir wollen das ja selber in Excel einpflegen. Deswegen scrolle ich hier mal ganz so runter auf der linken Seite und gehe hier auf Download. Und hier haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, die Daten uns zu holen und wir wollen hier eine csv nehmen ich äh, lade die jetzt nicht runter sondern ich kopiere hier den link so in meinem geöffneten excel gehe ich dann hier auf daten und dann aus dem web öffnet sich so ein kleines fenster und da gebe ich dann die adresse ein die ich soeben kopiert habe und gehe dann auf ok Ja, anschließend öffnet sich hier so ein Fenster, da sind jetzt die Daten drin, nicht alle, sondern es ist ja eher so eine Art Vorschau. Und ähm, ja, ein Problem haben wir jetzt, ähm, Excel versucht den Datentyp hier zu erkennen. Ich schalte es mal aus und sage Datentyp nicht ermitteln. Und da erkennen wir jetzt hier bei diesen Werten, da ist immer so ein Punkt, das sind Dezimalzahlen. Ja, Im US-amerikanischen Raum werden ja Dezimalzahlen mit einem Punkt gebildet, bei uns allerdings mit Komma. Das heißt, ich muss jetzt mal deutschen Excel beibringen, dass das hier Dezimalzahlen sind. Dazu gehe ich hier auf Daten transformieren. So, hier kann ich die Daten also ähm, bearbeiten. Im ersten Schrift möchte ich, dass die erste Zeile hier natürlich Überschrift ist. Das heißt, ich wähle aus Erste Zeile als Überschriften verwenden. So, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, sieht man schon, dass hier Excel wieder versucht, diese Datentypen zu erkennen, die Punkte sind jetzt weg. Ähm, ich markiere mal das, was ich eigentlich haben will, das heißt Länge, Breitengrad, Tiefe, Magnitude möchte ich haben. Der Rest interessiert mich erstmal nicht. Also man sieht schon Excel mein hier, das ist jetzt eine ganze Zahl. Ich mache jetzt mal wieder, oder wieder, ich mache jetzt mal Text raus. Sag dann hier, bitte ersetzen. So, jetzt habe ich hier wieder meine Punkte. Das ist ja keine ganze Zahl, sondern es soll eine Dezimalzahl sein. Ich habe hier immer noch die vier Spalten markiert, im Spaltenkopf und mache dann Rechtsklick und gehe auf Typ Ändern und dann mit Gebietsschema. So, Datentyp soll jetzt hier also eine Dezimalzahl sein. Hier in Deutschland mit Komma. Wir haben aber hier nicht Deutschland, sondern die Daten kommen aus dem US-amerikanischen Raum. Ich finde jetzt hier nichts US-Amerikanisches, warum auch immer. Aber dann nehme ich halt was Englisches. Und oh, man sieht schon hier in der Vorschau, heißt also Dezimalzahl. Ich gehe auf OK. Und jetzt hat er hier also die Dezimalzahl richtig eingestellt. Das hier hat er gleich richtig erkannt, Datum, Uhrzeit. Also immerhin hat eine Spalte funktioniert. Ich gehe dann auf Schließen und Laden. Ja, und dann habe ich hier meine Datensätze eingepflegt, äh, einkopiert. Hier auf der rechten Seite sieht man nochmal hier 61 Zeilen geladen. Das kann ich hier schließen. Und ja, mit diesem Datensatz kann ich jetzt weiterarbeiten. Ich möchte jetzt diese Daten hier aktualisieren, ähm, muss ich das jetzt nicht nochmal einfügen, sondern ähm, wenn ich hier schaue bei vorhandene Verbindungen, da ist jetzt hier diese Abfrage nennt das Excel schon drin. Die muss ich so nicht neu machen, sondern ich kann dann hier unter Aktualisieren, Daten aktualisieren oder unter Abfrage aktualisieren dann jederzeit mir die Daten neu holen. So, die werden sich jetzt nicht groß geändert haben, aber wenn man es dann morgen macht oder, oder in der nächsten Stunde, kann ja schon wieder ein neues Erdbeben hier eingepflegt sein. So, ich habe hier jetzt mal ein neues Rechenblatt äh, angelegt. Und habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier also Spalten. Ich möchte hier, dass ich hier einen Ort auswählen kann. Da werden mir dann die Koordinaten angezeigt. Die Erdbebenstärke und das Datum des Erdbebens. Das heißt, ich mache, will hier so einen Dropdown machen. Dementsprechend gehe ich hier auf Daten. Auf Datenüberprüfung. Datenüberprüfung. Wähle hier Liste aus. So, jetzt muss ich hier eine Quelle angeben. Das heißt, ich gehe auf mein... Datenblatt, das ich ja hier importiert habe. Und zwar, also der Ort, der ist hier in der Spalte N. So, ich muss jetzt hier Spalten angeben. Ich gehe jetzt mal davon aus, ja, ich mache mal 200. Ich glaube nicht, dass es mehr werden. Und dementsprechend gehe ich dann hier auf OK. So, und jetzt kann ich hier praktisch den auswählen. So, dann möchte ich mir die Koordinaten holen. Das mache ich mit der Funktion index. Also ist gleich index. So, und dann habe ich ja... Jetzt muss ich gucken, das ist glaube ich Spalte B. So, muss ich wieder hochscrollen. Genau, wir haben Spalte B und Spalte C. Das brauchen wir nicht. Das ist dann, ja, markiere ich das einfach, also Spalte B. So, und dann haben wir Vergleich. Und zwar habe ich ja den Ort hier drin in B3. Und hier in der Spalte N. So, und dann ja, haben wir hier die. Koordinaten des Durchklammer ändern als Zahl 2 Dezimalstellen und ja dann das gleiche mit der Spalte D. Das heißt mit den anderen Koordinaten Das könnte jetzt funktionieren, wenn ich das rüber kopiere. Ne, natürlich nicht. Warum nicht? Weil ja hier natürlich noch B stehen muss. Und das ist immer noch N, aber dann sollte es funktionieren. Also Hawaii, 19,21, minus 155, so, wo haben wir unser Hawaii? Hier ist Hawaii, minus 155, 19,21, gut. So, dann brauchen wir noch die Erdbebenstärke, jetzt mache ich es mal anders, ich kopiere das Ganze. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist die Erdbebenstecke? die haben wir hier in Spalte E das heißt aus C wird E 2,47 schau ich mal, ob das stimmt ja, 2,47 ja, und dann möchte ich noch das Datum das war glaube ich in Spalte A mal gucken, wenn ich das umformatiere und Uhrzeit wäre vielleicht nicht schlecht. 13.02.21, 23.37 Uhr. Ja, das sieht auch gut aus. So, jetzt probieren wir es mal aus, wenn ich umschalte zum Beispiel hier auf in Alaska. Genau. So, für die Darstellung in Excel in der Karte, in einem Diagramm, brauche ich eine Blattkarte. Da gibt es hier diese berühmte von der NASA, die ich mir runterlade. So, jetzt möchte ich hier also mein Erdbeben in die Karte bringen. Dazu gehe ich auf Einfügen und ich wähle hier ein Blasendiagramm, weil ich mit der Blasengröße des Diagramms dann auch die, die Erdbebenstärke darstellen will. So, Daten auswählen, hinzufügen. So, der x-Wert, das dürfte das hier sein. Y-Wert haben wir hier. Rein Namen nehme ich hier mal den Ort. Und die Größe ist die Magnitude. Auf OK. So, jetzt haben wir hier schon unsere Blase, die ist ein bisschen groß. Ich tue die mal verkleinern. Ich mache mal 25 so, dann müssen wir die Achsen anpassen. Ein Doppelklick. Hier haben wir also von Norden nach Süden minus 90 plus 90. Und dann hier von West nach Ost minus 180. Und bis 180. So, diese Linien da, die schmeiße ich jetzt alle raus. Genauso die Achsen, die brauche ich auch nicht mehr. So, und jetzt füge ich meine Karte ein. Also das Bild. Und ja, sieht ja schon mal gut aus. Das mache ich vielleicht mal ein bisschen anders. Kontur weiß, Füllung rot. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt testen wir das Ganze mal. Hawaii dürfte ja passen. Oklahoma, ja, sieht auch gut aus. In Japan... Gut. Was ich jetzt noch machen möchte, ist eine Beschriftung. Also Datenbeschriftung hinzufügen. Und da mache ich mal Datenreinnahme, Wert aus Zellen. Und dann möchte ich noch das Datum mit drin haben. Gut, Zeit. Okay. Das Ganze formatiere ich mal. Hintergrund gelb und vielleicht ein bisschen größer. Genau, also hier haben wir Hawaii, 0.28 Uhr am 14.02 Oder dann zum Beispiel Puerto Rico hier um 23.04 Uhr. Und in Japan, da sind wir bei 19.25 Uhr. Jetzt mache ich mal das vielleicht größer und das kleiner. Ich muss aufpassen, dass ich das proportional halte. Das ist mir nicht ganz gelungen. So, damit das hier, also die Schrift des Erdbebens nicht verdeckt. So. Gut. So, damit hätten wir also hier immer das Erdbeben drin, das ich hier oben auswähle. Jetzt möchte ich aber alle anderen Erdbeben auch drin haben. Das heißt, Daten auswählen, Daten hinzufügen. So, X haben wir hier in dieser Spalte. Und dann haben wir Y in dieser Spalte. Und wir haben die Stärke in dieser Spalte. So, und schon sind sie drin. So, da mache ich mal die gleiche Farbe. Konturfüllung. So, und das sieht ja schon ganz gut aus. Man erkennt jetzt hier auch die unterschiedlichen Blasengröße Die sind recht ähnlich alle ähm, in ihrer Stärke. Aber man erkennt hier schon die, die stärkeren Beben. Ja, so also hier haben wir 3,0. Okay, das ist 2,8. Wollen haben wir denn das stärkere gehabt? Glaube, das war Indonesien. Ja, das sind die Blasen dann schon größer jetzt hier im Vergleich. Gut, dann ja, machen wir noch eine Überschrift. Und dann wären wir eigentlich auch schon fertig. Aktueller Erdbeben, größer 2,5 von der Stärke her ist das ja. Sonst wären es ja noch viel viel mehr. Gut, was sind jetzt nicht mit drin? Haben ist hier natürlich die die Tiefe müssten wir eigentlich auch mit berücksichtigen. Aber so haben wir doch schon mal eine schöne Übersicht der aktuellen Erdbeben. Und ich kann hier also jeweils ein Erdbeben auswählen. Ja, was man noch mit aufnehmen könnte, wäre vielleicht die Anzahl. Das wäre nochmal ganz interessant. Also ist gleich Anzahl 2, Klammer auf. Ich muss hier die, ja, die Spalte nehmen, wenn er aktualisiert weiß ich nicht, wie weit ich runtergehen muss. Und dann ziehe ich minus 1 ab für die Überschrift. Da oben weitermachen. Also Klammer zu, minus 1. Und dann haben wir hier 58. So, ich versuche jetzt mal zu aktualisieren. Mal schauen, ob sich hier neue Erdbeben eingestellt haben. Die letzte Aktualisierung war hier oder das letzte Erdbeben war hier 0.28 Uhr. Und das sind jetzt auch hier schon einige noch dazu gekommen. Ähm, ja, hier also eine ganze Reihe. Das letzte dann hier um halb zehn. Die Anzahl hat sich dann auch geändert. Hier sind wir jetzt bei 52 und hier ganz oben sind dann die neuesten, aktuellsten.